Ja, heute ist der letzte Tag unseres Urlaubes dieses Jahr. Sechs Wochen Sommerurlaub, sechs Wochen Spanien, bzw. gute fünf Wochen hier, davon eine Woche An- und Abreise. Ja, was hat hier alles stattgefunden? Was war geil? Was war nicht so schön? Was war auch alles so dabei? Ich kann euch sagen, es war alles dabei. Es waren Highlights dabei, es waren Streits dabei, es war Familienfreude dabei, es war aber auch ganz schön viel Familiendiskussion. Ich möchte euch einmal ein ganz kurzes Resümee geben über diese sechs Wochen, wie wir sie als Familie verbracht haben, wie ich das geregelt habe mit der Arbeit, denn die Fragen habe ich auch teilweise bekommen, wie habe ich das gelöst, dass ich sechs Wochen aus der Firma raus kann und wie hat das überhaupt so alles geklappt. Ja, darauf möchte ich eingehen und das möchte ich euch ganz kurz einmal als Resümee in diesem Video mitgeben. Es ist wie folgt, wir sind angereist, relativ entspannt. Wir sind an einem Tag erst runtergefahren von Hannover direkt bis an die Côte d'Azur, 1300 Kilometer. Das hört sich viel an, war aber mit der Familie irgendwie viel entspannter, als wir es uns vorgestellt hatten. War auch sehr easy. Wir kamen dort dann an, haben ein paar Tage an der Côte d'Azur verbracht, haben uns Cannes angeguckt, Nizza, haben einen Tag in Monaco verbracht, einen Tag in Saint Tropez. Traumhaft diese Ecke, ich liebe dieses Fleckchen Erde, einfach gigantisch dort. Dann sind wir weitergefahren nach Barcelona, haben ein bisschen Zeit ziehen gemacht. Die Jungs waren total happy, das FC Barcelona Stadion zu sehen. Das war deren absolutes Highlight. Da haben wir auch, glaube ich, die längste Zeit verbracht. Und ich muss sagen, war auch echt eine geile Führung. Wir konnten uns alles angucken. Die ganzen Katakomben, den Trainerbereich, den Spielerbereich. Die haben wirklich alle Türen geöffnet. Das war schon sehr cool. Also kann ich nur jedem empfehlen. Hat sich echt gelohnt, die Investition. Ja, einen Tag haben wir dort verbracht im Hotel, weil es einfach eine gigantische Poolanlage war. Oben auf dem Dach eines Hochhauses, ähm, direkt mit Blick über Barcelona am Tag und in der Nacht, was wir genossen haben. Das war mega. Ja, jetzt fange ich ein bisschen an zu schwitzen. Es ist echt warm hier. Ich mache gerade das Video wunderbar in der Sonne vor der Perspektive, die ich die ganzen Tage genossen habe. Die ganzen Wochen, jeden Morgen, wenn ich rausgegangen bin, der eine oder andere hat es vielleicht bei Facebook gesehen, war das der Blick. Immer von unserer Terrasse hier bei diesem wunderschönen Anwesen. Ja, und da sind wir dann auch nach Barcelona angekommen. Wir sind dann weiter durchgefahren bis nach Denia in Spanien hier, wo wir die Wochen verbracht haben. Wir kamen an, die Kinder sofort in den Pool, war auch Heimspiel für die, sie kannten das hier ja schon von den Vorjahren. Sind rein, haben geplanscht, haben angefangen sofort das Wasserballtor aufzubauen, was hier unser Ritual ist. Jeden Nachmittag wird eine Runde Wasserball gespielt. Ja, und Silke und ich haben ausgeräumt. Und wir haben die nächsten Tage und Wochen einfach hier so verbracht. Wir haben uns nichts vorgenommen. Wir haben gesagt, wir machen Urlaub abseits jeglicher animation abseits jeglichen Programms. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mal relaxen, einfach runterfahren und entspannen. Haben gelesen, ich habe ein bisschen am Laptop gedaddelt, habe mir ein Projekt mitgenommen, was ich genossen habe, hier zu machen, die Website auf Vordermann zu bringen. Also ich habe ein neues Website-Projekt, was jetzt gestartet ist oder jetzt rauskommt in den nächsten Tagen nach der Reise und da freue ich mich auch schon drauf ja, habe so die Sachen gemacht, die ich auch so im Tagesablauf einfach nicht schaffe und ja, haben so in den Tag hineingelebt. Das war auch wunderschön, bis ein bisschen der Familienkoller kam. Und irgendwann fingen wir an, sind ein bisschen auf die Nerven gegangen, ähm, haben angefangen, ein paar Streits äh, haben sich entwickelt, es waren auf einmal Diskussionen da und so weiter und dann haben wir gemerkt, nichts tun ist auch ein bisschen komisch, weil auf einmal wird einem langweilig, es entsteht Unzufriedenheit. Ja, und die ganze Familie hat sich dann zusammengesetzt, das fand ich sehr schön, hat überlegt, wie können wir das lösen, wie, wir wollten eigentlich eine schöne Zeit verbringen hier. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben angefangen und haben ein bisschen was geplant, wir hatten uns im Vorfeld auch schon vorgenommen, dass wir definitiv in diesem Urlaub einmal ins Aqualandia fahren wollen, das ist in Benidorm, gute Autostunde von hier entfernt, ein traumhafter Wasserpark. Ich sage euch, der Hammer, 27 Rutschen, muss man mal gerutscht haben, alle haben wir nicht geschafft vor der größten und schnellsten Rutsche hatten wir alle ein bisschen Respekt. Es gehört auch alle zu den zehn schnellsten Rutschen der Welt. Da habe ich gedacht okay, das puh, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ähm, das, äh, das, war, da war Respekt hoch. Ansonsten wir haben dort den ganzen Tag verbracht, bis abends 20:30. Das war toll. Wir sind danach die Tage spazieren gegangen, haben ein bisschen hier das Umland erkundet, sind in eine Bucht gefahren. Ja, aber das ist auch irgendwie eine komische Kiste, denn eigentlich wollten wir ja entspannt und runterfahren, jetzt nicht wieder auf der Jagd sein, jeden Tag irgendwas zu erkunden, aber immer einfach nur zu sitzen und den Tag zu, den Tag hineinzuleben, hat so seine ganz komischen Gegebenheiten. Es hat irgendwann sogar dazu geführt. Wir haben es dann spanien genannt. So in der vierten, fünften Woche da dachten wir, das kann doch nicht möglich sein. Auf einmal, ich kann mich irgendwann fast gar nicht mehr bewegen. Wir wurden immer träger. Selbst ein Spaziergang runter zum Meer, zum Strand war schon eine Herausforderung. Wir waren danach komplett kaputt. Das ist doch komisch. Und es wurde auch irgendwie alles träge, alles müde. Auch es ist trotzdem wieder Unzufriedenheit eingezogen. Auch dann wunderschön hier und wir haben auch jeden tag genossen aber dieses spiel zwischen Tra paradies und ja Leere. ich habe immer gesagt ich habe keine ziele keine visionen mehr ich wüsste, weiß gar nicht mehr was ich hier machen soll und da äh, kam mir so die gedanken auf und dachte wie muss das sein wenn menschen die dann vielleicht ihre firma verkaufen oder in ruhestand gehen in rente gehen nichts mehr haben keine ziele visionen also ich kann nur sagen, nach sechs Wochen hier das ist heute der letzte Tag. Mein Lebenstraum wäre das nicht. Ich wüsste nicht mehr, was ich hier machen sollte. Jeden Tag einfach nur aufstehen. Jeden Tag Cocktails trinken, im Pool gehen, spazieren gehen. Das hört sich in der Theorie so traumhaft an. Ich habe es jetzt einmal erlebt. Ich habe es ja schon öfter erlebt. Ich hatte ja auch schon mal diese Auszeit drei Monate in der Klinik, wo ich ja auch außer der Therapie nichts hatte. Vor allem danach der Klinik ein riesen leeres Loch, weil meine Firma nachher ja nicht mehr da war und so weiter, nichts, also keine Ziele, keine Vision mehr zu haben. Das hört sich in der Theorie total toll an. Mein Ding ist es definitiv nicht. Und äh, ich habe einfach gemerkt, wie es auch mein Körper komplett kaputt gemacht hat. Ich wurde auch irgendwann schon durch diese ganze Hitze hier ein bisschen matschig im Kopf. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die ganze Energie ist rausgegangen. Durchs nichts tun, zum einen, zum anderen natürlich auch wir haben in der Zeit unsere, unser gesundes Jahr so ein bisschen unterbrochen. Wir haben ja dieses Jahr zuckerfreies Jahr, wo wir sagen, wir ernähren uns komplett ohne Zucker und ohne Eid unterbrochen, damit wir auf Eiscreme nicht verzichten müssen, auch mal ein Glas Wein am Abend und einen Cocktail haben wir getan. Aber selbst davon wollten wir ich wieder weg, weil ich habe gemerkt, ich werde auch dadurch wieder schlapper. Ich merke, wie der Alkohol, wie der Zucker, obwohl ich echt nicht viel genossen habe im Verhältnis, glaube ich, mir die Energie aus dem Körper zieht. Und dachte, das ist komisch, das kann nicht sein. Also habe ich auch wieder angefangen, die gesunde Ernährung einzuführen. Ich habe angefangen, wieder Sport zu machen. Ich meine, mit Silke habe ich die ganze Zeit hier morgens fast immer Yoga gemacht. Das war traumhaft und das hat uns auch echt viel gegeben. Das war gigantisch. Aber es hat mir nicht mehr gereicht. Ich bin dann irgendwann hoch und habe mal ein richtiges Workout durchgezogen, fast jeden Morgen danach, wo danach die Muskeln gebrannt haben, wo der Körper wieder richtig pulsiert hat und dann ging es mir wieder besser. Ernährung wieder umgestellt, wieder Sport angefangen, wieder angefangen ein paar Aufgaben zu suchen und auf einmal wurde alles besser. Eine Aufgabe war zum Beispiel, dass ich äh, hier mir so ein paar Dinge äh, vorgenommen habe, die ich dann auf einmal anfange zu reparieren. Ja, eine Sache habe ich dann zum Beispiel mir selber als Aufgabe gesucht. Ich habe dann gesagt... Ich repariere hier was. Und dann bin ich zu so einem Sanitärfachhandel hier in Spanien gefahren. Zu so einem Deutschen. habe einen Deutschen Sanitärfachhandel ausgegraben. Ein ähm, Deutscher, der hier ausgewandert ist und hier einen Fachhandel aufgemacht hat. Und ich ähm, ja, habe da zwei Stunden verbracht, weil er rumtelefoniert hat, hat nach den Ersatzteil, die ich brauchte und so weiter. Und das war total interessant. Denn da habe ich auf einmal erfahren, oder er erzählte so, du, ich bin vielleicht einmal im Jahr am Meer, am Strand und die restliche Zeit verbringe ich einfach auch nur wieder mit Arbeiten oder mache das und mache das und mache das. Ja, und diese Storys, die hört man ja so häufig, dass Menschen sagen, ich wandere aus und dann wird alles besser und dann ist nur noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe mal wieder, ist aus erster Quelle erfahren, dass es genau das Gegenteil ist. Es ist nicht leichter, es ist äh, teilweise auch härter. Man muss es dann wollen, das ist einfach so. Und ich kann es verstehen, wenn man es will. Ähm, die Sache ist einfach nur, was willst du? Und weißt du überhaupt, wie die Alternative ist? Ich kann immer nur jedem einfach die Empfehlung geben, wenn es irgendwie einrichtbar ist, mach selber einmal vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen doch einfach mal an einem anderen Ort Urlaub, wo du zum Beispiel sagst, da will ich hin oder da will ich irgendwann mal sein, wenn ich in Rente bin, wenn ich aussteige, wenn ich nicht mehr arbeiten muss oder dergleichen. Und teste doch einfach mal, wie fühlt sich das an? Wie, wie spürt man das? In der Theorie hört sich immer alles so toll an, im Sonnenschein zu sein, dahin auszuwandern oder seinen Lebensmittelpunkt dort zu verbringen und so weiter und dann einfach nichts mehr tun zu müssen. Und wie ist denn aber die Realität? Und es gibt Menschen, die finden das total toll. Und die können auch wirklich damit umgehen, jeden Tag nichts mehr zu machen. Also ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich liebe es, eine Aufgabe zu haben. Ich liebe es, eine Perspektive zu haben. Ich liebe es, wenn ich Menschen helfen kann. Wenn ich selber Erfüllung bekomme. Wenn ich Ziele erreiche. Wenn ich meine Vision umsetzen kann. Zu den Menschen gehöre ich. Ich liebe natürlich auch diese Auszeiten. Die Zeit hier nicht falsch verstehen. Ist traumhaft. Ist wunderschön. Bisher war sie mir ein Tickel zu lang, so lang werde ich glaube ich erstmal nicht so schnell wieder Urlaub machen, ein bisschen kürzer darf es ruhig sein oder ich nehme mir ein Projekt mit, das kann natürlich auch sein. Und die Frage ist, welches Land, welcher Ort ist der, wo du am liebsten wärst? Spanien ist schön für einen Urlaub, für mich, hier immer leben will ich nicht. Die dauerhafte Hitze macht mich ganz matschig im Kopf, traumhaft für einen Urlaub. Aber für mich wäre es zum Beispiel nicht dauerhaft hier. Und das ist eine Erfahrung, habe ich ja erst gesammelt weil ich hier einfach mal eine längere Zeit verbringen konnte. Und das ist meine Botschaft an dich. Wenn du es irgendwie hinkriegen kannst, verbringe eine lange Zeit an einem Ort, wo du eigentlich gerne mal sein würdest. Und dann spüre rein, wie sich das anfühlt. Und danach treff für dich eine Entscheidung und sag einfach, Mensch, vielleicht ist es zu Hause doch viel schöner, als ich es manchmal sage. Ich finde zum Beispiel, dass es zu Hause traumhaft ist. Ich liebe Deutschland, ich liebe das Land. Die letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich natürlich schon ein bisschen Schiss, nach Hause zu kommen, als ich den Regen gehört habe, der darunter kam. Boah, äh, was ihr da durchgemacht habt, Respekt. Gott sei Dank hat es sich jetzt wohl ein bisschen gebessert wieder. Und ähm, deswegen freue ich mich natürlich umso mehr auf zu Hause. Ich freue mich über dieses wunderschöne Land. Wir leben in Sicherheit. Wir haben alles. Wir können alles kaufen. Wir können alles machen, was wir wollen. Traumhaft. Und sowas wird aber eigentlich auch erst wieder bewusst wenn man das andere hatte. Ich meine, jetzt ist es hier nicht so viel schlechter, aber es ist schon was anderes, nach Hause zu kommen, glaube ich. Und darauf freue ich mich sehr. Was, ich, ähm, was auch noch der Fall ist, wie habe ich das hingekriegt, dass ich überhaupt diese Zeit so lange hier verbringen konnte. Ja, das sind Systeme, die ich geschaffen habe. Ich habe im Vorfeld viel organisiert. Ich sorge immer dafür, dass immer viel mehr selbsterklärend ist, dass immer weniger Fragen gestellt werden müssen. Und ähm, da freue ich mich auch extrem drüber, dass ich diese Aufgabe mit meinen Kunden zusammen auf den Seminaren erarbeite. Welche Sachen kann man outsourcen? Welche Sachen kann man delegieren? Wo kann man äh, Tätigkeiten so organisieren, dass einfach weniger Rückfragen entstehen? Und ich höre immer wieder den Satz und ich weiß, bei dir ist das nicht möglich oder bei dem ist das nicht möglich. Doch es ist möglich. Es ist viel mehr möglich, als man denkt. Und ähm, das habe ich hier selber wieder erlebt. Ähm, letztes Jahr waren es viereinhalb, fünf Wochen. Da ist ein bisschen Stress entstanden, den habe ich danach gelöst. Und ich habe ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, dafür zu sorgen, dass dieser Stress dieses Jahr nicht mehr entsteht. Und es hat, glaube ich, relativ gut geklappt. Oder eigentlich, glaube ich, sogar sehr gut. Ich, mir ist nicht eine Sache bewusst geworden, die irgendwie dafür gesorgt hat, dass ich irgendwo jetzt Feuerwehr spielen muss, wo Handlungsbedarf ist. Und das, dafür bin ich sehr dankbar. Das schätze ich sehr. Und ich würde es mir je, für jeden wünschen, dass er dort auch hinkommt. Das müssen ja nicht gleich sechs Wochen sein. Aber es ist doch schon traumhaft, wenn man einfach mal für einen Tag, für zwei Tage, für fünf Tage, für zwei Wochen vielleicht irgendwann mal das Handy ausschalten kann und, ein, und man nichts verpasst hat und trotzdem alles weitergelaufen ist. Das ist das, was ich mit meinen Seminarkunden erreichen will, das sehe ich als konstruktives System neben dem ganzen Wachstum. Und das beides in der Waagschale zu haben, als Firma zu wachsen, und ich wachse ja erheblich, jedes Jahr um 30 bis 50 Prozent, teilweise sogar ums Doppelte, und parallel trotzdem die Möglichkeit zu haben, sich solche Auszeiten zu gönnen. Das ist einfach ja, einmalig. Und das ist einfacher als man denkt. Schaffe einfach, ganz wichtig erstmal für alle Sachen, die immer wiederkehrend auftreten, Lösungsansätze. Verändere deine Kommunikation so in die Richtung, dass du mit Dingen kommunizierst, ähm, dass du so kommunizierst, dass auch immer weniger Rückfragen gestellt werden müssen. Und dann spürt man auch schon, dass diese Firma, dass dieser Anbieter weiß, wovon er spricht. Also je organisierter und mit mehr Checklisten du arbeitest, umso weniger Rückfragen werden wir von ganz alleine gestellt. Du kannst auch einfach mal ganz kurz auf meiner Website gucken, www.kundenwachstum.de. Da gibt es übrigens zahlreiche Downloads, auch wo du dir die ersten Strategien schaffen kannst. Einfach mal so ein Tipp, mach es einfach mal. Ansonsten ist es so, dass wir hier, wie gesagt, eine wunderschöne Zeit zusammen verbracht haben. Was das Tolle ist, ich bin der Familie sehr viel näher gekommen, vor allem meinen Kindern wieder. Die Zeit ist natürlich zu Hause nicht so. Also sechs Wochen, jeden Tag, so viel Stunden mit den Kindern zu verbringen, ja, sowas hat man natürlich nur hier. Und das ist natürlich echt ein bisschen schade, dass das wieder so ein bisschen weg ist zu Hause. Wobei ich schauen werde, dass ich davon ein bisschen mehr in Alter einbaue. Das ist mein Resümee. Mein Resümee ist äh, aus diesem Urlaub, es war eine geile Zeit. Es war auch ganz schön viel Stress dabei. Es war viel Freude dabei. Wir haben uns Träume und Wünsche erfüllt. Ich bin auf dem Hinflug zum Beispiel mit der Familie Hubschrauber geflogen, über die Côte d'Azur bis zur italienischen Grenze, über Monaco zurück. Ein Traum wollte ich immer mal machen. Das haben wir gemacht. Wir haben ähm, einfach ganz viel schöne Zeit zusammen verbracht haben auch Streits gehabt, die aber dafür gesorgt haben, dass es danach sogar umso besser wurde. Und das ist das, was ich auch nicht vermissen möchte. So lange brauche ich es, glaube ich, nicht nochmal, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und was ich äh, für mich gelernt habe, ich möchte definitiv, das hat es immer wieder bestätigt, ich sage es zwar immer, weil ich bestätige. habe die Bestätigung wieder bekommen durch die sechs Wochen, ich möchte gerne meine Berufung ausleben. Ich möchte Menschen helfen bis zum Schluss bis ich wirklich nicht mehr kann oder absolut nicht mehr will. Und wo der Lebensmittelpunkt ist, das weiß ich nicht. Das kann sich auch noch mal im Laufe der Zeit verschieben. Das muss nicht immer Hannover sein. Das kann auch mal ein anderes Land sein, vielleicht eine andere Stadt, von der ich meine Tätigkeit ausführe. Da sind wir doch schon äh, flügge und da kann ich mir vorstellen, da kommt noch ein bisschen was in unserem Leben bei Silke und mir. Das muss nicht immer unser Standort jetzt sein. Aber eins weiß ich, ich will immer etwas machen, was mich erfüllt, womit ich anderen Menschen helfe und womit auch irgendwo die Welt, ja, hört sich blöd an, aber zu einer besseren Welt wird, wo man was gibt. Und darauf freue ich mich jetzt schon wieder nach Hause zu kommen, auf die nächsten Seminare, mit meinen Teilnehmern weiterzuarbeiten, Systeme zu schaffen für sie, mit ihnen, mit ihnen gemeinsam. Und vielleicht bist du ja auch irgendwann mal dabei. Und äh, wir gehen diesen Weg zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn du Fragen hast, send sie mir einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht. Und ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Ich freue mich, dich bald zu sehen in Hannover. Bis dann. Tschüss. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de und erhalte weitere nützliche Gratis-Tools für dein Kundenwachstum.